Swiss Skills haben eine enorme Bedeutung, weil alle zwei Jahre können wir unsere Berufe darstellen vor einer Vielzahl von Jugendlichen, die dran sind, auszuwählen, wie soll ihre Zukunft aussehen soll und einen Beruf wählen soll. Unsere Berufe sind speziell, weil sie auf der einen Seite sehr technische Berufe sind, aber auf der anderen Seite sehr viel man mit Menschen zusammenarbeitet, weil man auch sehr ganz konkrete Probleme schafft, einen Beitrag leisten kann zum das Ernährungsproblem, das Klimawandel oder das einfach Sachen, die das Leben angenehmer machen, wirklich etwas zu schaffen mit den Händen, etwas zu schaffen und einen Beitrag zu leisten, das ist etwas extrem Befriedigendes. An den Swissgis finde ich es das coolste, dass es so ein riesiger Anlass ist, wo man wirklich aus jensten Bereichen etwas sehen kann, also Von Handwerk über Informatik wirklich alles abdeckt hat, die Größe. Für die Lernenden ist es einerseits natürlich, die, ähm, für die, die an den Meisterschaften mitmachen können, ist es ein enorm toller Beweis, zum zu zeigen, was sie können. Und es ist eine Gelegenheit, die absolut einmalig ist. Also Gewinner von unserer Disziplin die gehen nachher an die Weltmeisterschaften. Und ich glaube, das ist, wenn man so etwas machen kann, dann ist das etwas, das fürs Leben geliehen. Aber auch für die anderen Lernenden ist es eine ähm, so eine schöne Aufgabe auch, das können, weiterzugeben. Sonst sind sie die, die lernen und die Informationen überkommen. Jetzt sind sie mal die, die können zeigen, was sie machen, was sie können, was das bringt. Die Jungen motivieren und ich glaube, das macht ihnen Spass. Ja, ich sage, es ist sicher ein Stück weit der grosse Ehre, hier dürfen, dabei zu sein und das Teil zu und Es bereitet ihnen auch Freude, wenn man das machen kann, was man eigentlich gerne macht. Mein persönliches Highlight ist, wenn ich an so einem Stand da stehen und sehen, wie junge Leute eine Aufgabe versuchen zu lösen. Und wie es plötzlich Klick macht: A. Man begreift, was man da macht, wie die Aufgabe zu lösen ist. Und B. Man sieht ein gewisses Leuchten in den Augen, wo eine Begeisterung entsteht für den Beruf. Das ist sensationell, weil diese Begeisterung wird sich über das ganze Leben weiterzieht. Ja, mir gefällt ein die Vielfalt. An. Wir haben auch Beruf, die ich noch nicht mal gesehen habe, dass es die überhaupt gibt. Es ist so gross, man sieht immer etwas Neues.